So, Freunde. hallo Freunde der Ungarischen Küche, der Rezum ist wieder da und heute koche ich wieder ein Gericht aus meiner Kindheit, was ich bei meinen Großeltern genießen konnte. Und zwar wird es eine ganz einfache grüne Erbsensuppe geben. Eine grüne Erbsensuppe mit ein bisschen Karotten, Petersilienwurzel und kleinen Cipetke drin. Chipetke, das sind kleine Teigwaren und äh, ja genau, schaut zu, kurz nach, habt viel Spaß dabei, bis gleich. So ihr Lieben, als erstes werdet ihr euch erstmal ein bisschen von dem Mangalitza-Fett in unserem Topf auslassen. Dazu nehmt ihr einen Löffel. Regie, wo sind die Löffel? Ah, hier ist einer. Genau, also ein Löffel dazu. Aha. Ist recht kalt wieder ein Konradsdorf. So. Also hinten das Mangalitzerfett erstmal schön auslaufen lassen. Dann nehmt ihr euch die Zwiebel daher. Tun wir erstmal hier eine schälen. So, dann auch ein bisschen Knoblauch. Einen frischen Knoblauch und davon nehmen wir uns einfach hier mal so 3-4 Mini-Zähne und dann werden wir uns hier die Karotten und die Petersilienwurzel ganz einfach mal schälen. So, das Gemüse ist geschält und jetzt schneiden wir es äh, im Endeffekt in Würfel. Das heißt, als erstes brauchen wir hier von unserer Zwiebel. So, jetzt mal auf die Menge eine halbe Zwiebel reicht vollkommen aus. Die erstmal hier in etwas feinere Zwiebelwürfel schneiden. schon mal zu dem Fett dazu. So, die werden jetzt erstmal richtig schön glasig anschwitzen. In der Zwischenzeit Jetzt schneidet ihr euch den Knoblauch noch klein, einfach hier in feine Scheiben schneiden und gebt die ebenfalls zu unseren Zwiebelwürbeln dazu. Jetzt schnappt ihr euch hier Karotte und Petersilienwurzel. die Enden ab, Wurzelspitze, Wurzelende, dann der Länge nach halbieren, bei den Karotten genauso. So, und die schneidet jetzt in Scheiben, schneidet es ein bisschen schräg. Nicht zu dünn, dass wir im Endeffekt, wenn wir die Suppe gekocht haben, auch noch ein bisschen Biss im Gemüse haben. Ich nehme die Karotten jetzt hier schon zu. Das ist hier ein Wurzel genauso. Hoch, ein bisschen runter, wenn er merkt, dass es halt anfängt zu knistern, das da oben entsteht, das wollen wir natürlich vermeiden. So rein damit. So, ebenfalls wieder schön anschwitzen, dass man den Geschmack vollkommen halt aus dem Gemüse ziehen. So, hier könnt ihr jetzt schon mal mit Salz, Pfeffer, also hier, Bergkernsalz dazu. Schöne Spur Pfeffer, Pfeffermischung. Gebt man, gebt man ein kleines bisschen Zucker mit dazu. Ich habe hier einen braunen Rohzucker. hebt natürlich nochmal schön den Eigengeschmack von unserem Gemüse. So, jetzt kommt ah, der gute Paprika. Also nicht viel. ungefähr ein halber Esslöffel, ein bisschen Paprikapulver. So zieht es von der Herdfläche. Schon ein bisschen. Mehl zugeben, das heißt ungefähr einen Esslöffel. So, da könnt ihr wieder getrost in die Hauptfläche gehen. Und jetzt gießt ihr das Ganze mit Wasser auf. Ihr könnt natürlich auch einen Fond nehmen oder eine Gemüsebrühe oder einen Geflügelfond. Aber im Endeffekt ist es ja ein arme Leuteessen gewesen oder vielleicht auch jetzt noch und ich möchte dieses, diese Einfachheit ganz einfach rüberbringen, deswegen nehmt ganz einfach Wasser dazu. So, gießt ihr jetzt auf, jetzt kommen ja dann noch die, die Erbsen dazu. Das heißt, schön, dass das Gemüse, also die Karotte und die Petersilienwurzel, komplett bedeckt ist natürlich. So und jetzt heißt Deckel drauf und erstmal ich sage jetzt mal zehn Minuten ungefähr köcheln lassen. In der Zwischenzeit machen wir unsere Chipetke fertig. Chipetke sind im Prinzip ganz kleine feine Teigwaren, die als Suppeneinlage gereicht werden. Und das geht wie folgt. Dafür nehmt ihr euch so um 100-110 Gramm Mehl, ein Ei, ein bisschen Salz dazu. Und verquirlt das hier mit, dem, mit einer Gabel. So. Ja, bis er im Prinzip hier. So, also macht das so, bis er einen schön geschmeidigen Teig hat. Falls es doch noch ein bisschen zu feucht sein sollte, gebt noch etwas Mehl dazu. So, dass damit der Gabel nicht mehr funktioniert. Dann nehmt ihr natürlich jetzt die Hände daher. I was bis das Mehl hier komplett eingearbeitet ist und der Teig natürlich nicht mehr klebt. Ne? Den Teig lasst jetzt einfach mal eine Viertelstunde ruhen. Ne? So, schauen wir mal, was das Hüppchen macht. Das köchelt. Dann werden wir natürlich mal probieren. Eine wunderbare Farbe, super Duft. Als erstes probieren wir mal die, den Fond. Sehr gut. Karotte. Mmh. Bombe! So, jetzt geben wir hier unsere Erbsen dazu, das sind gefrorene Erbsen, das ist auch keine Schande. Träumchen! Wenn wir jetzt natürlich die Erbsen hier dran haben, dann sollten die natürlich noch mal aufkochen. In der Zwischenzeit werden wir uns mal hier dem Nudelteig widmen, Chipet geteilt. So und im Endeffekt haben wir ganz kleine Fingernagel, kleine Fingernagelgroße Teigstücken abgerissen, die ein bisschen eingerollt. Ja, deswegen halt immer ein bisschen mit Mehl arbeiten. So, und jetzt geben wir hier die Chipette in unsere Suppe. Ja, dadurch, dass wir hier ein bisschen Mehl dran haben, gibt es dann natürlich auch nochmal eine Bindung. So, jetzt lasst ihr das nochmal 2-3 Minuten aufkochen. Und dann heißt es eigentlich schon servieren. So, ihr lieben, also nochmal abschmecken. Die Chipette, die haben wir jetzt hier nochmal schön. Drei Minuten vor sich hingeköchelt. Die Erbsen. Verdammt heiß. Ein bisschen Salz gebe ich noch zu und Pfeffer. die gab es immer schön viel schwarzen Pfeffer drin, da kann ich mich noch dran erinnern. Mega und jetzt noch frisch gehackte Petersilie dazu. Da habe ich hier gekräuselte und Blattpetersilie. durchgehackt hier, ab da rein, nochmal durchrühren, nochmal kosten, Achtung, Ein Gedicht. Neum Magin Mergin Also es hat wieder geklappt. Gut ihr Lieben, jetzt ist es anrichten. Vorgewärmtes Geschirr. Ich habe heute mal das Nöbel rausgeholt. Was fehlt? Ihr Lieben Mikelle. So, jetzt noch was Schönes hier in unsere Terrine. In Ungarn war es tatsächlich immer so. Töpf oder Terrine schön auf dem äh, Tisch, auf der Tafel eingesetzt und es durfte sich natürlich jeder nehmen, wie er möchte. noch ein bisschen frische Petersilie on top. Also wirklich ein sehr einfaches Gericht und auch schnell zubereitet. Das habt ihr gesehen. Also ihr Lieben, meine Sülbosholevesch mit Schipetke, die grüne Erbsensuppe, so wie ich sie bei meinen Großeltern essen durfte. Und jetzt für euch nachgekocht habe. Wenn ihr die Rezepte möchtet, dann äh, schreibt mir gerne eine Mail, eine Nachricht. Und äh, vielen lieben Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Und äh, wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo da. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Euer Rizzo. Und jetzt lasse ich es mir wieder schmecken. Joet Wadjot. Joet Vadiot, Ich bin raus. Tschüss.